Hi, grüß dich. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hi, ich bin der Stefan, bin Contao Freelancer und repräsentiere deswegen Contao hier auf der CeBIT im CMS-Garten. Wunderbar. Ähm, wer ist denn so eure allgemeine Ansprechgruppe bzw. Zielgruppe von Contao? Also Contao hat sich speziell keine besondere Zielgruppe gesetzt. Wir haben viele Installationen in sehr im kleinen Umfeld von mittelständischen Unternehmen. Es gibt aber auch größere Firmen in Deutschland, wie zum Beispiel aktuell McFit, die mhm. jetzt gerade den Umstieg auf Contao gemacht haben, in dem System auch wirklich viele Domains und viel Inhalt gepflegt wird. Also es gibt bis jetzt noch wenige größere Unternehmen, die... Äh jetzt Contao im Einsatz haben aktuell, aber es werden immer mehr Firmen, die auch gerade für größere Projekte Contao verwenden. Wunderbar. Ähm, kannst du uns mal zwei Vorteile nennen, warum man Contao hernehmen sollte oder was Contao, äh, Contao genau auszeichnet? Also ich stand vor drei Jahren selber vor der Entscheidung, welches Content-Management-System nutze ich jetzt. Ich bin selber Entwickler, aber es ist ja auch sind ja auch andere Positionen zu beleuchten, gerade zum Beispiel die des Anwenders oder des Editors, der nachher die Inhalte einpflegt. Und ich ne, sehe einen großen Vorteil von Contao darin, dass unser Backend sehr einfach äh, strukturiert ist. Das heißt, auch für Leute, die mit dem Backend noch wenig Erfahrung haben, ist es sehr einfach, Inhalte anzupflegen. Andererseits habe ich als Entwickler Trotzdem die Möglichkeit, jede kleinste Ebene zu bearbeiten äh, und alles zu individualisieren, so wie ich es vor den Kunden wünsche. Wunderbar. Äh, du hast vorhin schon erwähnt, dass äh, die berühmteste Seite bzw. Eine, eine der bekanntesten Seiten McFit ist. Gibt es noch andere Referenzen, die Contao aufweist? Also das ist so die mir bekannteste im Moment. Auf der Webseite von Contar.org, auf unserer Projektseite, gibt es auch eine, äh, eine Seite mit den Fallstudien, wo mhm. sehr viele äh, Referenzen online äh, gestellt wurden, wo man halt genau gucken kann, in welchen Projekten Contar im Einsatz ist. Dort mhm. gibt es auch oft Dokumentationen von Programmierern dazu noch, zum Beispiel welche Erweiterungen dort genutzt wurden, welche Contar-Version aktuell dort äh, vorhanden ist und zum Beispiel äh, ja wie viele Artikel aktuell online sind, wie viele Nutzer dort... Äh, ja, registriert sind und wie groß wirklich das System dort ist, also wie viele Inhalte dort mhm, vorhanden verstehe. sind. Ähm, wie findest du denn momentan die CBIT? Gefällt es dir? Ähm, glaubst du, dass, äh, oder würdest du dir wünschen, dass nächstes Jahr auch eventuell auch so ein großer Stand äh, mit allen Content-Management-Systemen auf der CBIT vertreten sein sollte? Also ich bin... Äh dieses Jahr zum ersten Mal logischerweise als Aus oder was heißt logischerweise aber zum ersten Mal quasi als Aussteller auf der Cebit. Mhm. Ich bin im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch als Besucher hier gewesen, habe auch letztes Jahr gesehen, dass es schon einen Stand von der Drupal Initiative gab und habe da halt schon überlegt, ob man seitens Kontao nicht auch etwas machen könnte und dann mhm. ist in diesem Jahr ja diese Idee entstanden hier den Stand zu eröffnen, sage ich mal mhm. und ich halte das für sehr gelungen. Gerade auch um zu zeigen, dass Open Source auch was kann. Unabhängig jetzt davon, welches System, äh, gibt es oft oder erlebe ich es oft so, dass viele Leute den Eindruck haben, Open Source ist kostenlos, das heißt die Software kann nichts. Und diese Meinung, äh, denke ich, können wir auf jeden Fall hier sehr gut widerlegen. Und äh, doch, ich halte das Projekt für sehr gelungen, auch gerade was den Austausch zum Beispiel jetzt in der Unterkunft angeht mit anderen Systemen. Mhm. gibt es immer noch Punkte, wo vielleicht das eine System vom anderen lernen kann oder wo man in dem ähm, Austausch doch einige inf interessante Informationen erhält. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan. Und ähm, du fährst ja morgen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich hab. fahre sogar heute Ach, noch. Also ich fahre heute, heute Abend noch. Wunderbar. Dann hoffen wir doch, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen und äh, wünsche dir bis dato noch ganz viele äh, Interessenten, die sich für das System interessieren. Vielen Dank. Alles klar. Danke, Danke.